Hallo und herzlich willkommen, ihr wundersamen Wesenheiten halt da draußen. Wir begrüßen euch. Es ist wieder einmal Zeit für Zack, Kartoffelschnack. Heute mit einer neuen Folge von Koch, so wie es schmeckt. Hier neben mir sitzt der Sebastian. Hallo. Der tut so, als würde er mit mir kochen. Heute gibt es einen wundersamen, deftigen Eintopf für uns. Ich hoffe, er wird euch genauso munden wie uns. Wenn er uns nicht mundet, werdet ihr es aber nie erfahren. Weil wir es nicht reinschreiben. Oder schreiben das, rein? Nein, nein. das schreiben wir nicht rein, wenn er nicht schmeckt. So, das habt ihr jetzt davon. Ja, ähm, zum ersten Mal zeige ich euch, was wir für Zutaten haben. Und zwar haben wir hier erst einmal so schönes Kaisergemüse gefroren. Das hier schneide ich einmal auf. So und tue dieses ganze wundersame Kaisergemüse tiefgefroren hier bei uns in diesen riesigen großen. 10 Liter Topf, den wir haben, das ist nur der Deckel, der Topf ist hier drüben. So, so da geht das jetzt rein. So. Es soll auch nur ein Kochtopf auf einem heißen Stein und ich äh, werde das jetzt hier wieder ein bisschen zusammenfalten. So, damit wir den Müll ein bisschen loswerden, den brauchen wir hier nicht liegen. So, als nächstes haben wir hier noch eine Mischung und zwar eine mit äh, Erbsen, Mais und Karotten. Zarte Mischung heißt das gute Zeug. Gibt es beim Lidl. Ich habe nämlich leider kein tiefgefrorenes Suppengemüse bekommen. Daher nehmen wir das. So, auch wieder aufschneiden und einfach komplett da rein tun. So, aufpassen, dass nichts an der Lasche oben drin hängen bleibt. So, dann kann man es auch wieder nehmen und reinsen. So, und was machen wir mit dem Müll? Sebastian, wegschmeißen. Ja, genau, wir schmeißen den Müll weg. Aber erst später. So, und dann haben wir hier eine wunderbare Dose mit gehackten Tomaten. Die tun wir ebenfalls rein. Wie gesagt, heißt ja Eintopf und da kommt alles in einen Topf rein. So, einfach aufziehen oben, ein bisschen Lasche lassen und dann kippen wir es einfach oben drauf. So, ein bisschen klopfen und dann stellen wir es auch beiseite. Jo, als nächstes tun wir das, was jeder anständige Mensch in so einem Fall tut. Er beginnt damit Knoblauch zu hacken. So, hier haben wir wieder so eine schöne Schüssel, wo wir ihn reinschmeißen können. Den Müll, nicht den Knoblauch. Und das äh, tun wir jetzt mal. So, der hat schon ein bisschen gekeimt, das ist aber nicht schlimm. Wir können das einfach wegschneiden, was wir davon nicht wollen. So. Wir mögen Knoblauch sehr gerne und deswegen tun wir in diesen Eintopf auch recht viel Knoblauch rein. So, das hier noch. So, das war's. Ja, hier kann man noch ein bisschen aufsammeln wieder, die Knoblauchstücke. Und Sebastian, kümmerst du dich in der Zwischenzeit, um die wundervollen, tollen Zwiebeln, mhm. die zu schälen? Yes, sicher. Bitteschön. Wir haben Zwiebeln, rote zwei Stück und eine gelbe große. Das ist eine Gemüsezwiebel. Das ist der falsche Schäler. Du brauchst das Messer, genau. So, ich starte. Ja. Er schneidet erst einmal den Strunk mit der Wurzel weg und dann die andere Seite, an der äh, die Bossen rauskamen. Da muss man ein bisschen mehr schneiden. genau. Super. Der Sebastian sieht ein bisschen schlecht, deswegen äh, dauert das mitunter ein bisschen oder sieht merkwürdig aus. Nichts bei Denken. Aber du wirst hoffentlich genauer. Ich denke da schon lange nichts mehr. Ich habe das Denken in dem Moment aufgehört, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ja, positiv überwältigt gewesen. Positiv völlig überwältigt. Mit Nerven am Ende und äh, ja. So, Knoblauch schneide ich immer unten an. Hier, so angeschnitten. Wo die äh, Wurzel normal besitzt. Und dann ziehe ich hier ein bisschen rein. Dann hat man nämlich schon ein Stückchen da und kann hier einfach den Rest gut wegreißen. Das schon mal runter. So. Ja, das geht noch nicht so ganz, wie ich das möchte. Dann fahre ich mit dem Messer hier leicht unter die Schale herunter. So und habe es jetzt ab. Und kann jetzt hier das ganze Stück hier komplett, nicht ganz komplett, aber fast komplett, abziehen. So. seht ihr, da ist abgefüllt. Das war der Vorführeffekt. Das machen wir übrigens auch mit dem restlichen Knoblauch. Dass ein Eintopf ist, ist wurscht, wie man es schneidet, oder? Ob Ringe oder nicht. Ja, ja, das ist egal. Mach Eher sehr kleine Stücke oder größere? Eher größere Stücke nehmen wir dafür. Wir wollen ja ein bisschen Biss drin haben, nicht irgendwie am Ende nur zerkochten Matsch. Mhm. Der der Eintopf ja äh, recht lange äh, kochen wird, damit alles schön durchzieht und durchgeht. So, hier wieder ein bisschen unten einschneiden bei mir. So. Wieder wegziehen. Bala. Auch dafür gibt es natürlich Tricks, wie man das machen kann. Zum Beispiel kann man das äh, die, die Knoblauchzehen in ein Glas tun und diesem Glas schütteln, bis die Schale abgeht. Das ist auch eine der Möglichkeiten, die man so benutzt. Oder man schneidet es einfach großräumig weg, habe ich auch schon gesehen bei Leuten. Es gibt manchfaltige äh, Methoden, um Knoblauch gut zu schälen. Und ist egal, wie Ihre Hände nachriechen. Deswegen mache ich es einfach so. so. Da hier ein bisschen Zeug durch die Gegend fliegt gerade von Sebastian, schmeiße ich das wieder hier rein. Yes, da wird noch was folgen. Ja. Da wird noch mehr fliegen. Davon gehe ich aus. Deswegen werden wir noch den Boden später putzen müssen. Aber das gehört alles dazu und das tun wir ja gerne. Der Sebastian äh, trat vor ein paar Jahren an mich heran. Ich weiß nicht, wie lange es ist, vier Jahre, fünf Jahre? Ja, genau. Obwohl mit Corona wahrscheinlich 2000, Ja, 2017 glaube ich. 17 sogar. sogar schon, ja. Ich Meint ja zu mir hin, du kannst auch ein bisschen kochen. Du kannst mir zeigen, wie es geht. Und da habe ich ein bisschen was gezeigt. Ich weiß, das sieht man jetzt nicht mehr, dass ich ihm einiges gezeigt habe. <lacht> Nein, aber es ist, also er konnte davor kaum kochen. Mittlerweile kriegt er es fertig und kocht sich ein paar Sachen zu Hause selbst. Er versucht sich auch an Dingen hier drum, was ich sehr gut hm. finde. denn kochen ist im Grunde genommen ein großes Experiment. Genau und da lernt man zehnmal so viel wie in einem Kochkurs oder von einem Buch. Ja, wobei ich auch empfehlen kann, dass man sich ein Buch mal durchliest. Ähm, schon allein deswegen, weil man mal sehen muss, was irgendwie wie gemacht wird, wenn man noch nie gekocht hat. Ja, als Anhaltspunkt das erst durchlesen und dann einfach probieren. Genau. Oder man ruft mitten in der Nacht um halb drei seine Freunde an, die am Morgen arbeiten müssen ich bin besoffen, gleich kommt eine Frau zu Besuch. Ich will Spaghetti kochen, wie mache ich das? Meine Antwort dort war ganz einfach. Bestellen. Ne, meine Antwort war, du erst tust du Butter in den Topf rein, bis es zerlaufen ist. Danach schmeißt du die Spaghetti rein und wartest, bis sie schön braun sind. Und wenn sie schön braun sind, gießt du das Ganze mit Wasser auf. Ja, ein paar Stunden später rief er wieder an, war stieg sauer, weil das Essen misslungen ist. Aber im Ernst, wer mich mitten in der Nacht wegen so einem Blödsinn aus dem Bett holt, vor allem wenn dieser Blödsinn eigentlich schon äh, auf der Packung von den Spaghetti draufsteht, wie man sie kocht, kann ich nur sagen, am Thema vorbei verfehlt Sätzen 6. Übrigens Daniel, schöne Grüße von mir, war sehr lustig damals. Wir lernen kein Kochen über 08. Ja, ja die Knoblauch schneiden wir es in der Mitte einmal durch. Dann Dritteln wir sie noch und dann schneiden wir grobe Stücke aus der Knoblauch raus. Und zwecks die Zwiebel? Sieht dann ungefähr so aus. Kleiner oder? Die Zwiebel kannst du noch ein bisschen kleiner machen. Vor allem die so riesigen Stücke die hinten an der Ecke liegen. Ja. Also wie gesagt grobe Knoblauchstücke. Davor aber einmal lavieren. Längst durch. Das mal so Viertel äh, Reifen hat, die man dann jeweils in kleine Stücke hacken kann. Geht auch im Grunde genommen recht flach, wenn man sie einmal geschält hat. Good, ja, das hier noch vielleicht ein bisschen kleiner Stück. Hier, das hier noch ein bisschen kleiner Stück. Hier hinten liegt noch ein Stückchen rum. Und das Riesenstück hier machen wir auch nochmal kleiner. <lacht> so, ungefähr, diese Kurs hier sollte es dann später haben. So, kann man einfach da oben reinschmeißen. Ein paar rein. Du kannst auch einen Pot schmeißen, wenn du willst. Mhm. Der Kucktopf steht hier da. So. Das habe ich schon ge gelernt, nicht mit der Schneide mischen. Genau, das ist wichtig. <lacht> Man wischt nicht auf dem Brettern mit der Schneide herum, sondern immer mit dem Rücken des Messers, weil das Messer viel zu schnell stumpf wird. Vor allem bei Kunststoffbrettchen, wie wir sie gerade benutzen, passiert das schnell. Die äh, wunderschönen, tollen äh, Brettchen aus Bambus können wir leider heute nicht benutzen, denn die befinden sich noch beim Waschen vom letzten Kochen das ich hier mit Isa gemacht habe, das ihr aber bis jetzt noch nicht gesehen habt, aber bevor dieses Video rauskommt, doch schon sehen könnt. Das war nämlich letztes Wochenende, dass wir es das gemacht haben, von daher ist es natürlich jetzt noch nicht online. Es kamen jetzt erst einmal einige andere Dinge, wie zum Beispiel die schönen Sachen, ja genau, die hast die nächste. Wie zum Beispiel diese so wunderschönen Sachen von wegen, so, ähm die wir gemacht hatten hier mit äh, Vorsicht Hochspannung, was wir für Equipment besorgt haben für unsere Aufnahmen und noch so ein paar Sachen, wie zum Beispiel auch dieses schöne äh, Video, das ich gemacht habe mit dem neuen, neuen Schmuckaustrag von Dracula, das war sehr schön. Oder auch dieses Sechs-Stunden-Video, in dem man sechs Stunden lang Regentropfen hört, die in einer Waldhütte runtergehen. Ähm, ja. So das habe ich gestern nebenbei beim Serien schon laufen gehabt und das war sehr angenehm. Hat sich auch eingeschläfert. Ich ja, war zu richtig vorm Schlafen gehen. Sehr beruhigend ja. angenehm. Ja, ich habe es nämlich gehört und bin beim Schneiden von dem Video, dass es richtig passt. Äh, nach nur von einer halben Stunde eingeschlafen, aber ich glaube, das habe ich sofort reingeschrieben. So, hier liegt der, noch der andere Ziebe kurz hin. Und ich beginne da schon mal die Kartoffeln hier zu schälen. Kartoffeln kommen nämlich da auch rein. Wir haben festkochende und mehlig kochende Kartoffeln und vorwiegend festkochende Kartoffeln hier, also einen Mischmasch. Das ist völlig egal, man kann die alle reintun in einen Topf. Was sind die Laura was, äh, im, im Sack? Das weiß ich nicht, da steht leider nicht dran, du hast sie nicht weggerissen. Okay. Jedenfalls ist das hier die Sorte Laura, die hier noch im Sack ist, in die auch gleich zu sehen bekommen werdet. So, die Kartoffeln werden einfach geviertelt. Also die kleinen zumindest. Werden gefütelt, etwas größere Kartoffeln werden dann vielleicht geachtelt oder gesäxtelt. wird man sehen, wie groß die sind. Ich habe sie noch nicht begutachten können bisher. Die sind ja im Sack. Die Laura ist im Sack. Ja. Inklusive Triebe. Ja, Laura ist inklusive Triebe im Sack. <lacht> so. Die haben auch leichte Triebe hier, wie ihr sehen könnt, die Kartoffeln. Das passiert mit der Zeit, das kann man nicht verhindern, auch wenn sie in diesen schönen äh, Taschen drin sind, wie ich sie habe. Diese Kartoffeltasche habe ich euch bei einem dieser Videos schon gezeigt. Da lagern wir die immer drin. Ja, wie gesagt, schön vierteln die Kartoffeln und dann weg damit. Ja, das geht auch recht schnell mit dem Sparschäler hier. Zumindest dann, wenn man es schon öfter gemacht hat. Natürlich braucht man für alles ein wenig Übung, wie auch für das Benutzen des So, Das ist so traurig. Ja, das ist wahr. Sebastian weint vor sich hin, ich krieg auch schon langsam hier Tränen in die Augen. Das, äh, ja, das ist halt das Problem beim Zwiebelschneiden. Aber da gibt es auch einen Trick, wenn man Ziebel schneidet und nicht weinen will. Man kann sich eine Taucherbrille aufsetzen. Die hilft. Ja, sieht nur blöd aus und ist meistens auch ein bisschen blöd, wenn man dann eine verzerrte Sicht hat. Aber das ginge ja theoretisch. Oder man äh, wäscht die Zwiebeln kurz, bevor man sie, also nach dem Schälen, kurz unter fließendem, kaltem Wasser ab. Das hilft auch. Das konnten wir natürlich hier nicht machen, denn wir haben hier kein fließend kaltes Wasser. Äh, denn wir sitzen ja im Wohnzimmer und nicht in der Küche. Unsere Küche ist leider zu klein, als dass wir dort arbeiten und aufnehmen könnten. Und daher haben wir diesen Aufnahmbereich hier im Wohnzimmer eingerichtet. Und ich habe keine Ahnung, ob das medizinisch irgendwie begründbar ist, aber ich finde es für die Augen irgendwie angenehm und reinigend. Das Weine? Vom Empfinden her, genau. Wenn du so durch Zwiebel die Schärfe. Das ist aber auch ja, irgendwie entspannend trotzdem. Okay, das habe ich jetzt noch nie gehört. Ja? Also das musst du genau erklären. Ja, ja wenn es dann nachlässt. Also, wenn es ah, nachlässt, ah, ich verstehe. Ja, das brennen selbst bin ich nicht so knicke, muss ich sagen. Ja, ja. Aber es ist immer wieder schön, wenn der Schmerz nachlässt. Ja. Das habe ich ja schon öfter gehört. Ne? Also nachlassender Schmerz ist ein schönes Gefühl. Mhm. Habe ich auch selbst schon erlebt, von daher ja. Immer wieder toll, wenn äh, man irgendwie verwundet ist und dann Stunden später Schmerz nachlässt oder man Schmerzmittel oder sowas bekommt, das dann nachlässt. Das ist ganz toll. Zwiebel vom Boden weg, zu Nico, nicht. Ja, das ist nicht so gut. Der Hund soll die nicht fressen. Zwiebeln sind übrigens für Hunde überhaupt nicht gut. Die sind sogar nicht nur nicht gut, sondern auch schädlich für Hunde. So, ich zeige euch nochmal hier, die Kartoffeln, wie die aussehen müssen. Die müssen so aussehen. So, und dann fällt sie da auch wieder rein. So, dann geht's weiter mit den nächsten Kartoffeln. hier. Ab in den Aber vorher mache ich das Brett hier wieder ein bisschen sauber. So So, und das kann auch wieder dahin. Ja, und das hier sind jetzt die Laura. Wir haben auch Triebe, wie ihr sehen könnt. Das ist kein Problem. Die Triebe. reicht es, wenn man das mit der Hand einfach weggibt oder muss man das ausschneiden? Nein, auch? nein, das reicht eigentlich. Normalerweise reicht das. Dann geht's mit der Hand weg. Dann schält man. Was Laura jetzt genau für eine Kartoffelart ist, weiß ich nicht. Da müsste ich mich informieren, aber da Sebastian die vorhin das mitgebracht hat, wusste ich auch nicht, wie die heißen. Da ich mich nicht. Sie waren im Angebot. Angebotskartoffeln Laura. Bio im Angebot, immer gut. Jawohl, Jawohl. Bio-Angebotskartoffeln Laura. So. Ja, die hier kann man sogar achteln. Die war groß genug. Dann machen wir jetzt zweimal Viertel. Ne? So, hier. So. Da haben wir ein Achtel. Ah, flop. Na, komm mal her. Laura. Das ist Laura. Ich hoffe, Laura geht es in einem Eintopf auch gut später. Mhm. Aber ich gehe davon aus, denn sie hat gute Gesellschaft. Ja. Also bei denen hier brauchst du die nicht weg- oder rausschneiden, den Strunk, der drin ist, denn das ist alles nur oberflächlich. Okay. Wenn sie diese Doppel innen drin haben, die tief hineingehen, kann man die. Hier bei dem da das ihr hier das Loch, mit dem kann man es aushöhlen. Oder mit dem Messer rausschneiden, je nachdem wie zum Beispiel oben dieses große Ding, das kann man sogar ganz wegschneiden. Da geht man hin und schneidet einfach ein Stücknet. So, flupp, seht ihr, weg. So und schon kann man die Laura wieder halbieren, nochmal halbieren und schon hat man sie wieder klein gemacht und reisebereit für den Kochtopf. Jo. Da sieht eine Zwiebel zum Bodengang gerade. Hebe ich Ich kann nur sagen, beim Eintopf kann man nie genug Gemüse haben. Die liegt vorne beim Topf. Ach so? Na, auf dem Boden beim Topf. Und. Jetzt sieht das mit dem Kabel aus. Ja, ja, ja das Kabel ist lang genug. Ja, hast du nicht gefunden? Nein. Ja. Da ist sie wahrscheinlich irgendwo weggehoppelt. Das ist ein etwas größeres Stück gewesen. Das kann durchaus sein, dass sie gesprungen ist. Dann heben wir später auf. Okay. Klupp. Wieder eine Laura weg. Ja, Sebastian ist wieder am Tränen. Er weint <lacht> wegen Laura, dass sie jetzt hier so schön reinkommt ins Essen. Die Arme. Sie wurde auch nicht gefragt. So fisch. Und kocht. So fisch und schon zerstört. Ja. Klop. Laura. das. Was sagt die Nachkochlupfrage? Passt noch? Gut. Aber weil wir auch nicht hier nur das Zeug hier reintun wollen, also Kartoffeln haben wollen, tue ich das mal beiseite ein bisschen. Die können wir für später noch weitermachen. beide unsere Hände, bevor wir hier anfangen zu kochen, gewaschen. Mir ja. steht sich. Das, äh, ja. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt hatte, wenn nicht, oder wenn doch, völlig egal, Hände vorm Kochen immer waschen. Ja. Für viele selbstverständlich, aber für viele leider Suppengrün, Bio-Suppengrün. Nein, doch nicht Bio, das ist normales Suppengrün, da habe ich mich vergriffen. Tja, also normales Suppengrün. Erstmal nehme ich hier den wunderschönen Lauch und schneide die zwei Enden ab, großzügig übrigens, denn ähm, da ist meistens Dreck drin und dann nehme ich dies hier, reiße es hier einmal auf und schäle die äußere Schicht vom Lauch nochmal weg und da haben wir hier einen ganzen Batzen Lauch, der leider weg kann. Der Lauch wird einfach von mir genommen, längs halbiert. Und dann in Halbkreise geschnitten. die Etwa einen Zentimeter dick sind. Dabei natürlich immer stets aufpassen, dass ihr nicht in eure Hände schneidet. Das wäre das Letzte, was ihr braucht. Obwohl habt ihr noch eine Fleischeinlage und ein bisschen Blut. Ist auch nicht schlecht. Das sättigt. Medium Rare. So, auch drin. Wir haben natürlich hier noch nochmal einen zweiten Suppengrün, denn der Topf ist wie gesagt ein 10 Liter Topf und da braucht man ein bisschen mehr von den guten Sachen, die Geschmack bringen, denn wir werden diesen Eintopf nur mit den Würstchen, mit Salz und Pfeffer und etwas ähm, Ketchup, äh, Ketchup, Ketchup, das heißt, also etwas Senf würzen, mehr kommt dort nicht rein, so. Was sind für Würstchen? Äh, wir haben ähm, hier äh, Frankfurter, was bei uns fast Wienerle sind, nur nicht ganz. Ich Denn ähm, Wiener gibt es hier in Österreich nicht, die heißen hier Frankfurter, nur dass die leicht anders zubereitet werden. Ich habe mir nämlich jetzt nicht sagen lassen, dass Wiener und Frankfurter nicht gleich sind, da gibt es einen Unterschied. Ich habe leider vergessen, welchen. <lacht> geschmacklich habe ich da auch keinen Unterschied gemerkt, muss ich sagen. Oder kaum. Und äh, Depreziner haben wir, das sind so etwas schärfere Paprikawürste. Für die Würze. Die sind für die Würze, genau. So. Man kann auch Jagdwurst nehmen oder ähnliches. Man kann die Wurst auch vorher anbraten, wenn man das möchte, und dann reintun. Hat auch nochmal einen ganz anderen Geschmack. Das, das tun wir aber heute nicht. So. Ja, was ist denn, Nico? Aha. Man könnte auch statt Würste das nehmen, oder? Das geht auch. Man kann natürlich auch einen Braten reinschmeißen oder ein, ein, ein ähm, Suppenfleisch. Das geht alles. Alles kein Problem. Dies hier ist jetzt im nur ein Grundrezept. Und die Würste sind dann sozusagen die Beilage dazu. Die kann man austauschen gegen anderes. Oder man kann auch Würste und äh, dann noch ähm, das Suppenfleisch reintun. Das geht alles. Alles kein Problem. Wie man das möchte. Es ist hier ein Eintopf. Einzige, was ihr nicht reintun solltet, ist Dönerfleisch. <lacht> Damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Nein, wirklich, ist kein Witz. Wie bist du auf das gekommen mit Dönerfleisch? Ähm, ich habe einen Eintopf bei einem Türken gegessen und der hat Dönerfleisch reingetan, weil er nichts anderes hatte. Und das Dönerfleisch, wenn du es in einen Eintopf tust, fliegt das total auseinander. Okay. Und das verfängt sich bei der überall in den Zähnen, überall. Das ist ganz komisch. Cool. So, dies ist eine ähm, Petersilienwurzel. Die wird klein geschnitten. So. Kleine Würfel. Hier, seht ihr? Etwas so dick. So. Und dann fliegt das dann natürlich auch hinein. So, so ich beeile mich auf auch beim Schneiden ein bisschen. Ja, schäme irgendwas? Äh, ja, du kannst dich jetzt um die Karotten kümmern, wenn du willst. Mhm. Ja. In zwei Trümmer von Karotten. In ja, Scheiben. Genau, entscheiden. Scheiben. So, Dafür würde ich sie vorher noch schälen. Ne? Hm? Schälen musst du auch noch, ne? Ja, aber. das schlägst es weg, oder? Es ist einfacher, wenn du sie erst schälst und dann die Dinger wegmachst. Ja, okay. Genau. Ja. War das Ehe mit dem Schäler, ja. oder? Ja, genau. Ach so, zwei halten jetzt. Genau. mal das auf. <lacht> äh, kann man das klären irgendwo dann. Ich tue es gleich weg, ja. Schön. Ja, ich mache das gleich. Okay. Weil sonst geht alles daneben, habe ich das Gefühl. Da war die Level eine Minute. Ja, ja. ja. So, ich nehme das hier jetzt mal und. Ah, hier geht noch mehr Zeugs rum, dass hier nichts zu suchen hat. Gerade hinter. Hm. So, das tun wir auch mal alles mal hier weg. Alles abgestürzt. Ah, hier ist das Stück. Ah, hier nicht, am Boden, nicht am Boden gefallen. In, ja. ungefährlich für Nico. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön. So. hier kann es rein tun. Der nächste Pack. Sehr gut. Dann das daher. Achso. Ja, das ist halt so ein Problem, wenn mein Hund hat, beziehungsweise auch kein Problem, der sollte solche Sachen eben nicht fressen, das ist nicht sehr gut für ihn. Jetzt weiß ich genau, was du meinst. Was sehr cool ist, ist bei dem wunderschönen Sellerie, kann einfach auch den Sparschäler nehmen, hier rüberfahren, fahren, hat es abgeschält und das gleiche kann man auch beim Rand machen, hier. So, ja, ganz leicht weg. So, und da man sie auch innen drin sauber haben möchte, geht man einfach auf mit dem Sparschäler bei und schabt hier noch mal rüber. Und hat dann gleich auf beiden Seiten das abgeschält. So, hier nochmal kurz von der Seite. Voilà, fertig. Und man hat hier Sellerie, den man gleich bei Sebastian entsorgen kann. Mhm. Ja, bitteschön. hier krieg noch was rein. So. Der Sellerie ist schneide ich einfach hier in Stücke, also einen Streifen. Ich hoffe, er schmeckt gleich intensiv wie er riecht. Ja, der riecht ziemlich intensiv hier. So, nee, und die, und die Streifen. Nee, die zu leise oder passt Nein, nicht? das passt. Ich gehe davon aus, das passt. Das ist mein erstes Mal, nicht? Ja, das ist dein erstes Mal. Er wird heute hier in die Jungfahrt, mhm. was Tonaufnahmen und so weiter angeht. Also bis jetzt fühlt es sich gut an. Bisher hatte er nur ähm, das vergnügen am Telefon zu reden aber ich habe mir jetzt gezwungen, dass er hier auch mal ist so, mhm. der Sellerie hat dann diese Größe am Ende und kommt dann auch natürlich hier so also wie er ist einfach da rein und wenn ihr euch wundert, warum ich nicht mit dem Brettchen hingehe und vom Brettchen reinschiebe in den Topf kann ich euch sagen ich möchte hier nicht ganz aufstehen und drüber über den ganzen Tisch greifen müssen das hat nämlich meistens keinen großen Sinn. So, hier haben wir nochmal Sellerie und eine Petersilienwurzel. So, Sellerie wieder, wieder schälen, hier außen rum. Das geht ganz einfach. Und dann hier in der Mitte auch nochmal abschälen, was auch sehr leicht ist. hat man den Dreck auch ja wegkriegt. Zählt Sellerie eigentlich als Wurzel? Sellerie ist eine Knolle oder Knolle? Ja, eine Knolle. Wurzeln sind ja eher länglich und Knollen sind ja eher ründlich. Aber es wächst alles in der Erde. Mit was verwechsle ich das dann mit den Stangen? Mit Lauch? Na, keine Ahnung, na, nicht Lauch mit irgendwas verwechselt, das dann vom Stangensellerie, aber der Stangensellerie ist das, was oben rauswächst aus der Knörle. Ah, okay. Das habe ich, hab ich jetzt die ganze Zeit im Kopf gehabt. Das ist ja hier unten die Knolle vom Sellerie. Ich könnte aber eigentlich bei dir einfach einmal rüberschauen, was du da machst, gell, dann könnt ihr könntest du. Oder du schaust dir später dieses Video an, wie es aussieht. Ja, sicher. Ein Klick mehr, haben wir schon gewonnen. <lacht> Wie gesagt, ich beeile mich jetzt hier ein bisschen. Ihr solltet ja auch nicht zu lange hier rumsitzen und warten müssen auf den ganzen Käse, den wir hier machen. Das ist die Arbeitsstellung, ich langsam durch. Genau. Wir beeilen uns halt mehr oder weniger. Beim mhm. Eintopf ist das Schlimmste grundsätzlich, dass man eben äh, ewig schält und wartet, bis man richtig beginnen kann. Ihr könnt übrigens, während ihr das vorbereitet, hier schon mal normalerweise einen Topf anmachen und kochen. Das tun wir jetzt in unserem Fall nicht weil ich nicht möchte, dass sich der gute Sebastian verbrennt, weil der Topf hier später dann heiß wird und das wäre doof. So geschält und danach nach dem Schälen oben abgeschnitten, damit man sie auch gut benutzen kann. Dann kann man sie nämlich auch noch gut festhalten und hat nicht solche riesen Probleme. So, ich schneide die jetzt in der Mitte einmal durch und danach halbiere ich die nochmal und schneide sie dann in Halbringe. Weil Sebastian Ringe macht, war ich Halbringe, damit ein bisschen Vielfalt da reinkommt an Größen mhm. und Formen. Das ist nicht wegen dem Aussehen, sondern einfach, dass man etwas anderes äh, in den Mund reinkriegt. Mhm. Ein anderes Bisserlebnis. Genau, ein anderes Bisserlebnis hat. Sie müssen auch nicht schön aussehen, es verkocht so, so ein Teil davon, und der Rest, der ja nicht verkocht, den äh, kann man wie gesagt dann schön essen und ja, gut aussehen muss es nicht. Das ganze Ding sieht am Ende eh nicht gut aus. Es riecht nur gut und schmeckt gut. Wir werden es neben einer Blume anrichten. Äh, ja, deswegen heißt dieser äh, Format ja auch kocht so wie es schmeckt und nicht kocht, damit es gut aussieht. Mhm. Ja. Ich meine nur. Das sind übrigens äh, gelbe. Ähm, Karotten, die auch sehr lecker sind und dort gut reinpassen, sind meistens im Suppengrün drinnen, wie ihr gemerkt habt. So, hier wegschneiden. Die schneide ich einfach nur in Ringe, die ist nämlich schon klein gewesen. Ich mache das meistens so, die kleineren schneide ich in Ringe und die größeren schneide ich dann in mehrere kleine Stücke. Da haben wir auch wieder einige. Aber da wir euch auch nicht langweilen wollen, werde ich nach dieser hier zum nächsten Teil übergehen und das dann reintun. Denn ihr braucht ja nicht die ganze Zeit miterleben, äh, wie wir hier schneiden und ich bin schon völlig verwirrt und wollte schon das Zeug in die Suppe reinschmeißen. Das eigentlich ja wegkommt. Wenn ihr den Kompass habt, könnt ihr es gut auf den Kompass schmeißen. Ähm, der freut sich darüber. Wenn ihr keinen Kompass habt, lasst es bleiben und schmeißt es in den Biomüll. So. Als nächstes machen wir das folgendes: Dann nehmen wir hier diese 6-Kröter-Biomischung, die ich gekauft habe. So. Die wird aufgerissen und einfach komplett rein. So. Der Rest könnt ihr natürlich auch wieder wegtun. Den braucht man nicht mehr. Also, das ist eine Packung. So. Und jetzt gehen wir zu den Deprazinern. Das sind die Ja, Die sind äh, aus Schweinefleisch und Rindfleisch, Speck, Wasser. Gepökelt sind sie, gewürzt. Inhalten Dextrose, Zucker und äh, Ascorbinsäure. Ja. So. Kurz einschneiden, aufreißen, rausholen. Ihr seht, die sehen auch aus wie Wiener, sind da unten zusammen wie Wiener. Brauchst du neue Karotten, Sebastian? Mhm. Dann ja, haben wir hier noch eine Scheibe, die kann gleich da reingeflogen werden. Wie brauchen Karotte? wir insgesamt Karotten? So viel wie du reinschneiden kannst. Mhm. So, schneide ich einmal hier unten weg. Und dann schneide ich die Depressiner hier in äh, runde Scheiben, auch oh, etwa 1 cm dick. Oh. Ja, ja. Vielleicht ein kleines bisschen dicker. Schneiden ein bisschen aufpassen, weil euer Messer dann irgendwann dran klebt. Oder die am Messer kleben, je nachdem wie ihr es sehen wollt. Dass ihr es dann nicht auf den Boden schmeißt, später versehentlich. So. So, nehme ich jetzt hier. Das sind jetzt zwei Stück, etwa zur handvoll und fliegen sie auch hinein. Einfach in den Topf oben rein. So. Ähm, sechs Stück waren da drin. Ich tue jetzt äh, drei Stück zerschneide ich, wie ihr eben gesehen habt. Und drei Stück halbiere ich nur noch und tue sie dann oben rauf, da schwimmen die da oben drauf ein bisschen mit und halbiert sehen einfach so aus. Ne? Oh, einfach auf. Das hat nichts damit zu tun, dass ich faul bin oder so, sondern einfach nur mit der Tatsache, dass ein paar da drin sind, um eben Geschmack abzugeben und ein paar sind eben da, dass wir sie dann später auch noch etwas essen können. Die schöne Farben- und Formvielfalt, die wir gerne haben. Und dann nun, so. So. Das ist auch noch wieder aufgeschnitten hier. Und das, der Müll hier auch wieder weg. So. Und die werden auch wieder nur noch einmal in der Mitte halbiert. So. Und Rinder. So, jetzt haben wir hier die wunderbare Frankfurter. Haben wir es leider nicht so gut sehen hier drauf. Ich versuche mal es runter zu klappen. Hier, da steht es Frankfurter. So. Nur, dass ihr nicht denkt, jetzt hier euch eurem Müll. Denn das tue ich normalerweise nicht. Und sollte ich bei diesem Video irgendwelche Fehler gemacht haben mit Erklärungen, nehmt es mir nicht übel. Ich bin auch ein bisschen nervös und Sebastian stellt komische Fragen. Und die kennen wir nicht aus. Und der hat eh keine Ahnung, genau. Aber davon hat er eine ganze Menge und das ist auch gut so. Genau. So, auch wir die, jetzt die werden wieder hier äh, zwei Stück in Ringe geschnitten. Beziehungsweise drei Stück. Das ist Kartoffel. Ja, wo sind die Karotten? Ah, doch. Karotten sind hier. Hier sind noch weiter Karotten, schätzt du. Weil Karotten sind gut. Vier haben, haben wir schon drei, vier haben wir gehört, ist So, hier Karotte. Und eine Monsterkarotte. karotte Und die hier ist ein wenig gespalten. Eine gespaltene Persönlichkeit, diese Karotte. Jetzt bin ich gespannt. Nicht nur du bist gespannt. Ich bin alle gespannt. Ich habe noch nie so eine deformierte Karotte gesehen wie der, was ich in der Hand hat. <lacht> hm, herrlich. Das ist, also der wäre der wär in der Karottenschule gemobbt worden. Ich hoffe nicht. Mobben ist nämlich echt scheiße. Ja, kann ich nur so sagen, aber leider oft Realität. Mobber gehören in eine Erziehungsanstalt. Ich probiere mal. Ja, passt. Also wenn Sie vorsätzlich mobben, natürlich. Versteht sich. Hm. Ja, gibt es ja unvorsätzliches Mobben? Ja, wenn es nicht besser weißt. Ja, das ist, ist glaube ich, selten, oder? Zum Glück ja. So, aber es kommt vor dass man es nicht besser weiß. Vor allem werden hier Sachen als Mobbing mittlerweile bezeichnet, die kein Mobbing sind eigentlich. Und Sachen, die kein Mobbing sind, werden äh, die Mobbing sind, werden nicht als Mobbing bezeichnet. Also es ist ja mitunter sehr, sehr, sehr merkwürdig. So. Ich äh, schneide jetzt von den hier vier Stück in Ringe von den Frankfurtern. so und das hier kommt dann auch da oben gleich mit da rein der kommt auf schon ziemlich voll mhm. Wie viel der jetzt noch reingeht weiß ich nicht aber ich werde auf jeden fall noch diese vier frankfurter hier rein tun hier, wir haben ja schon viel drinnen oder? Ja, ja, der großteil ist, drin. ist ja schon drinnen oder? ja der großteil ist drin, hast du recht so zwei, vier, entschuldigt sich auf dir dafür aber äh, im sitzen ist manchmal schwierig das zu machen. So, die so, werde ich jetzt einfach jede Drittel von denen und dann auch wieder oben reinschmeißen. So. So, ab in den Topf mit euch. So, hier habe ich noch eine Petersilienwurzel, die habe ich übersehen. Macht aber nichts, die sollte auf jeden Fall noch mit rein. Die Petersilienwurzeln sind sehr, sehr gut. Ihr könnt natürlich auch etwas Kümmel reintun oder etwas mehr Schärfe reintun später, wenn ihr es wollt. Das ist natürlich alles euch überlassen. Wie gesagt, ein Eintopf ist eigentlich im Grunde genommen die beste Art, um äh, zu sehen, ob einem die Geschmäcker so taugen oder nicht taugen und herauszufinden, ob die Geschmäcker für einen passen oder nicht passen und was viel zusammenpasst. Dafür kann man einen Eintopf sehr gut empfehlen. So. Die Petersilienwurzel schneide ich natürlich wieder in so Stücke hier. Also drittelt sie einmal, glaube ich diese Stücke. Und diese Stücke werden dann jeweils nochmal gedrittelt so und dann klein geschnitten. Petersilienwurzeln sollte auf jeden Fall kleiner geschnitten werden als Sellerie. Da sie sich dann besser verteilt und entfaltet vom Geschmack her. Und der Sellerie ist ja geschmacklich schon ziemlich stark. Soll ich das länglich machen? Kannst du tun. Wie gesagt, das ist dort an Vielfalt. Wirklich gibt es kein Gesetz. Ich probiere es ein bisschen dünner, das ist dann der Zeit verkocht oder so. Wenn man so übrigens später ein bisschen Creme haben möchte, in einen Eintopf, kann man auch was ganz Gutes machen. Bin mit dem reingehen, ganz kurz und ganz kurz anpürieren. Nicht durchpürieren, wohlgemerkt, nur anpürieren. Mhm. Damit dann ein bisschen was ähm, an Süßtäbigkeit reinkommt. Ah! <lacht> Leute tun dann auch später noch so etwas da rein. Wie zum Beispiel, jetzt seht ihr, warum ich das nicht mache. Weil ich da ganz aufstehen und hier rüber muss. So. Ähm, manche Leute tun dann auch Sahne noch da rein und sowas. Oder Sauerrahm, oder? oder Sauerrahm, genau. Yes, man kann natürlich auch später noch, wenn man das will, Creme Fraiche, äh, sich auf den Teller tun. Was wir nicht tun werden, denn erstens habe ich keinen Creme Fresh gekauft, weil einfach keiner da war heute im Laden. Und zweitens habe ich auch gedacht gehabt, wir können auch mal Milch frei leben. Mm -hmm. So ist es ja nicht. Immerhin ist dieser äh, Eintopf völlig vegan, wenn man jetzt mal von den Würsten absieht. Das ist ja so. Also ihr könnt auch ohne Würste den Eintopf machen. Ne? Das, das ist euch klar, hoffe ich. Sorte. So, hier ein bisschen weggeschnitten. So. Normal Biert die gute. Und dann auch wieder hier. So ich habe So. Ein Profikoch wird wahrscheinlich viel schneller sein als ich. Ich mag ich koche zwar schon viele Jahre, aber ich bin immer noch nicht so schnell mit Schneiden. Ich sehe das so, ich bin lieber sicherer mit schneiden, als dass ich dann später meine Finger da drin habe. Denn ich glaube, meine Finger im Eintopf will keiner haben. Also ich muss sagen, wenn ich alleine für mich koche, ich arbeite so langsam dahin und das finde ich so entspannend weil der Lauf der Serie nebenbei oder das Film oder Hörbuch oder Musik. Ja, das geht jetzt heute nicht. Wir haben sonst wahrscheinlich bald ein Problem mit Urheberrechtsverletzungen, wenn wir hier irgendwas mhm. laufen lassen würden aus dem Fernseher oder so. Mhm. Das wollen wir nicht. Hier sind noch mehr. Ja? ja. Leider. Was leider. Sei doch froh, dass du was zu essen bekommst. Ja, eh? Sicher, aber. Ja. Hier, so geht das ja gar nicht, ne? Also, hier, hier rum. Aber ich hätte gerne Abwechslung. und die Karotten gerne wir schon sagen. Ja, was ist noch schnell. Wir haben ja noch Karotten mittlerweile. Okay, gut. Also. Ich hätte gerne eine Wurst geschnitten. Da, schneid halt Wurst. Ja, na, nur, was die, das, das gehört schon her, weil... Es ist ja nicht so, dass... Äh, Sonst hast du die Hoppe Teil auslassen, weißt? Ich meine, Arbeitssklaven hier nicht ähm, irgendwie leichte Wünsche erfüllen würde, denn das tut sich aus, Wie ihr gesehen habt, ich suche auch gerne noch eine Wurst raus und gebe ihm eine Wurst. Mhm. Wenn es ein Herz dran hängt, ich meine, wer bin ich denn, das nicht zu erlauben? Mhm. Ja, nee, ist ja so. Du bist ein sehr humaner sklaventreiber Ich weiß, ich weiß ja. Na ja, wirklich? Ich brauche auch grundsätzlich nicht wirklich nach Rezept. Das einzige, was ich aus Rezepten immer hole, ist die Garzeit von den Dingen. Weil ich dafür irgendwie noch nie ein Gefühl entwickelt habe, wie viel jetzt welches äh, Teil wirklich braucht, mit welcher Dicke. daher schaue ich immer nach in etwa wie viel lange es dauert und prüfe das natürlich dann auch selber nochmal nach ob es auch im Ofen bei uns drin stimmt oder auf dem Herd denn jeder Herd und jeder Ofen sind irgendwie etwas anders und haben deswegen auch andere Garzeiten ich habe hier ungefähr ein halbes Jahr gebraucht um mit unserem Ofen klarzukommen wie der äh, hier so. und wie der gart und macht und tut Und trotzdem schaffe ich es noch, dort Lasagnen reinzutun, die komplett fertig sind, die man fertig kauft. Also so fertig, Lasagnen reinzutun in den Ofen. Und die brennen mir teilweise trotzdem noch an, obwohl sie noch nicht mal die Hälfte der Zeit drin sind, die sein sollte bei der Temperatur, die angegeben ist. Das ist die Bestrafung, weil du es fertig Lasagne gekauft hast. Ja, genau. Das sage ich auch immer. Das ist eine Gottesstrafe dafür, dass ich fertig Zeug gekauft habe. Ich muss nicht selber kochen. Aber manchmal hat man einfach keine Lust zum Kochen. Und wenn ihr euch wundert, warum ich ab und zu mal nach rechts schaue, um, rechts steht der Laptop und macht die Aufnahme, die noch weiter läuft und hoffentlich auch weiterhin gut läuft. Aber ab und zu schaue ich das halt mal hin, weil ich wissen will, ob das wirklich noch läuft. tollen ja Gast kannst du nur gut nennen. Ja, es wäre doof, wenn die Aufnahme nicht mehr läuft. Ich glaube das war's dann, wenn das fertig hast. Noch die zwei hier rein, die zwei gelben noch dazu und dann ist der Topf denke ich mal voll, nachdem du deine geschnitten hast. Ja, wir haben Zeit. So. Ja, das äh, wird sich noch zeigen, ob wir Zeit haben. So. Übrigens, die zwei hier werden später einfach, die zwei werden später einfach abgewaschen unter fließendem warmen Wasser. Und dann ist das schon erledigt. Die sollte man nicht in die Spülmaschine tun, da werden sie nur. Ähm, Stumpf von Und das äh, hätte dann zur Folge, dass man öfter seinen Sparschüler kaufen muss, als man sollte. Und falls euch wundert, warum ich den Sparschüler nur in eine Richtung benutze, wo man ja so benutzen könnte, das liegt daran, dass ich früher das gelernt habe, mit einem einschneidigen Sparschäler zu arbeiten und irgendwie ist das drin geblieben. Daher ja, arbeite ich mit dem nur auf einer Seite bin aber trotzdem hoffentlich schnell genug. Ja, So. Ja. Ja. Ja. Ja. Jetzt kommt oben rein etwa 1 Teelöffel Salz. Da liegt noch eine drauf oben. So, das war's. Ein Teelöffel viel Salz kommt oben ungefähr drauf. Ein bisschen mehr war das jetzt, aber das macht nichts. Hast du jetzt die Karotten schon gemacht? Ja. Alles gut. So, nee. Pfeffer kommt oben rein. Hört's. So. Deckel? Ja, genau, der Deckel. So, da kam es ordentlich Pfeffer rein. So viel wie ihr mögt. Dann und Senf habe ich hier, der ist sehr lecker, ihr habt keine Ahnung, ihr da habt auch los im Kopf, was hat das? Passt rein, tun wir aber nicht rein, so, etwa ein Esslöffel Senf kommt oben drauf und diese scharfe Paprikacreme, die ich ziemlich gern mag, kommt auch zur Würze oben drauf, auch etwa ein Esslöffel. Wenn ihr jetzt für mich alleine kochen würde, würde nur die thailändische Chili Sauce oder ein paar Spritzer ja. dazu geben. Er liebt es sehr gerne. <lacht> er hat es sehr gerne scharf. Ja, und das ganze Ding dort oben wird es erst einmal von mir abfotografiert für euch. Das setze ich dann euch dann später äh, rein. Nein, wir wollen das Ding nicht haben. So, jetzt passt. So, ja. Und nun werden wir das Ganze mit Wasser auffüllen, bis es mit dem Wasser bedeckt ist und kochen lassen. Ja, so viel das Wasser denn haben mal Platz? Das braucht ihr nicht miterleben, logischerweise. Und deswegen schalten wir das mal aus und wir sehen uns in ein paar Minuten nach der Werbepause. So. Und äh, wenn ihr es kocht, stellt ihr die Herdplatte so auf. Ich weiß nicht, wie ihr für einen Herd habt. Es gibt ja verschiedene Herde mit verschiedenen Stufen. Die haben acht stufen und ich stelle ihn immer auf sechs bis sieben und äh, sobald also man füllt ihn natürlich mit wasser auf den kochtopf bis äh, oben drauf alles ein bisschen bedeckt ist und dann ähm, ja, wenn es kocht lässt man es etwa 30 Minuten lang kochen und danach sollte es theoretisch fertig sein oder so, was meinst du? ich nehme ja so, jedenfalls ähm, haben wir den ja hier, ich habe hier mein altes, das ist gewaschen, keine Sorge, es sieht nur so aus, es ist uralt und fällt schon halb auseinander, wir haben ja auch neue äh, Topflappen, aber ich habe jetzt einen alten, weil die neuen auch noch in der Reinigung sind, so, das lege ich mal beiseite hierher, so, und jetzt kann man hier sehen, dass das Ganze schon schön, schön zukocht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Moment, schau mal. Nein, ihr könnt es leider nicht sehen. Ah, der Kochdorf steht ein bisschen zu weit drüben auf der anderen Seite. Ja. dann ihr das schon erstmal rüber hier. So, jetzt haben wir es hier. So, hätte ich das mal vorher gesehen. Aber das macht nichts. Wir haben ja immer noch keinen Kameramann. Den suchen wir noch. So, und dann tun wir dieses ganze schöne Lusch jetzt live für euch hier rein. Schönen Inhalt. So, Knopf und allem drum und Hier rein. So. Und ja, dies kann man dann tatsächlich ohne Probleme essen. Wie gesagt, wenn ihr ein bisschen Creme gehabt wollt, die großen Stücke rausnehmen, Pürierstab reingehen, kurz durchpürieren, so drei viermal, Mal, 3 vier umrühren und da sollte es fertig sein. Danach könnt ihr die ganzen Sachen wieder reinfüllen. Wir machen jetzt noch ein Foto von euch, für euch dafür. Und dann werden wir essen und ihr werdet nie erfahren, wie es schmeckt. Denn das zeigen wir euch nicht. Das wird das Beste, das wir je gegessen haben. ihr äh, ja, Sebastian, du hast völlig recht. Das Beste, was du je gegessen hast. <lacht> Zu dick aufgetragen. <lacht> Bin mir nicht sicher. Ihr könnt euch ja äh, uns ja eure Meinung schreiben, ob das jetzt zu dick aufgetragen war oder nicht. Wenn der Torben nicht gleich antwortet, liegt er mit einer Vergiftung im Krankenhaus. Ja. Nico, was ist denn los? Lass das doch mal bleiben, du Un er, ja, Und Er hier gerade vor sich hin, obwohl er schon alles hatte, was er braucht und äh, ja. Egal. Jedenfalls hat das Essen ungefähr eine halbe Stunde lang gekocht und ist jetzt, wie gesagt, servierfähig. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns äh, abonnieren würdet, einen netten Kommentar da lassen oder mehrere. wir antworten sogar. Live für die Farbe. Oder schwarz-weiß. Wie auch immer. Ja, so, ich würde sagen, das war es dann mit dieser schöne Aufnahme. Schön, dass du da warst, Sebastian. Ich yeah. hoffe, es hat dir gefallen. Ja. Yeah. Du hattest viel Arbeit. Yeah. <lacht> ja. Ja. Ich hatte heute nicht so viel Arbeit. Was hast du denn, Nicochen, huh? Ja. Äh, manchmal ist er ein bisschen nervig. Aber ich glaube, das braucht er in seinem Alter. Jo, in dem Sinne, lasst es euch schmecken. Möge die Kartoffel wachsen. Und tschüss. Tschüss, tschüss.